Jo Leute und willkommen zur dritten Folge von Viola Wie immer live auf Twitch gespielt Ich habe jetzt jeden Montag und jeden Freitag um 12 Uhr eine Folge raus Ich möchte gar viel reden, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Daumen nach oben, damit es euch gefällt Ansonsten lasst einen Kommentar da, abonniert und ansonsten, ja, ich habe hab's nämlich auch ansonsten gesagt Ich bin SwagMarv und ich habe immer noch kein Intro So, einstellung gefixt. Wir ja, weit weiter machen, den jetzt kommt der Text nochmal, verdammt Zweck klicken Schauen wir uns den Wald mal an, was gibt's ja schönes Oh, erstmal eine in die wir voll reingerannt sind <lacht> Unlucky Oh, gleich drei davon, dann werden wir hier auf jeden Fall unseren aoe Angriff benutzen Er macht ihm fast die Hälfte Und was ist, ah, die neue Attacke ist, ähm aber mit der neuen Fähigkeit kann ich die Verteidigung meiner Gegner, äh, nein, die Resistenz meiner Gegner nützlicher machen. Ich glaube, Resistenz ist das, was gegen Magie hilft. Wir sehen schon wegen damit. Nope, es reicht leider nicht ganz. Er hat eine AOE-Attacke gelernt, die wir natürlich erst mit 75 MCP benutzen können. Und wir können hier aber wenigstens Single-Tage-Angriff machen. Das sollte eigentlich ein killen, der ist nicht eine Stärke-Attacke. gehe davon aus, dass da gehe ich noch Perfekt, er ist umgefallen. dann finishen wir die hier. Perfekt, wir haben, glaube ich, gar keinen Schaden bekommen. Easy Clap an dieser Stelle. <lacht> Und fünf Health-Potions, nice. Kann die hoch und runter gehen. Wir gehen zuerst unten lang, gucken, wo wir rauskommen. hier okay, unten war der falsche Weg. Wir müssen also hoch. Es ist hier so ein kleines Labyrinth, um den richtigen Weg zu finden. Oh mein Gott, was ist Boy -Jump? So. Geht es nach unten, dann gibt es hier unten einen Durchgang und es gibt oben einen Durchgang. Oben ist die Truhe, also gehen wir zuerst zur Truhe und den Typen kurz weg. Dann können wir direkt vier mit unserem Angriff treffen? Sehr nice. Den roten Teil werden wir gleich mit unserer Wassermagie auslöschen. Mit Droplets. damage wir Wissen wir, dass die Angriff, der Angriff den finished. gleich Einschätzung, wie viel Damage der Tank hier macht, was hat das für Fähigkeiten? Noch mal ein Shield Bash. Oh, hat nicht ganz gereicht. Wir werden aber das hervorbringen, das ist sehr gut. Oh, er kann trotzdem angreifen. Unlucky. Wir wurden vergiftet. Nein. Ich weiß gar nicht, ob die Status-Dinger bleiben oder ob die weggehen, nachdem wir gekämpft haben. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt weiter Schaden bekommt vom Gift. Im Status. Ah, okay. Dann können wir Giftung und sowas entfernen. Das war schon mal der falsche Weg wissen Ups. wir werden die wichtige alle systematisch abgehen durch so, hier müssen wir nach oben äh, die monster sanctuary ich hatte das spiel gar nicht gespielt ich kann das schlecht äh, schlecht wie heißt das urteil ob es so aussieht also es kann natürlich ganz gut sein Du wirst es dir ja natürlich nicht ausdenken, du <lacht> wirst schon mit dem Grund sagen. Hier gibt es eine Mana Potion, wir gehen hier zuerst unten lang. Ups. Welche Elemente sehen aus wie Monster Sanctuary, was für ein Spiel ist das? gesagt, ich kenne das Spiel nicht. So, Jetzt kommen wir einfach alle um mit unseren Auto-Attacks. Ah, okay, ein Jump'n'Run mit Pokémon gemischt. Klingt interessant. Warte mal, das ma lerne ich mir mal kurz in meine Feedback-Liste rein. Und damit ich das nicht vergesse. Das Spiel möchte ich mir mal angucken, dann Denise Oh, ich drücke ganz die falsche Taste, Alter. Was oh, ein auto so schwach macht, 11 Damage. Da geht es jetzt erst unten wieder an. Dann oben. Oh, unten war richtig, nice. Wow, du bist groß. Wow, Hi, du bist klein. Nein, nein. Ich bin vertikal, äh, <lacht> wie sagt man das auf deutsch? Ich vertikal herausgefordert. Macht eigentlich keinen Sinn, das so zu übersetzen. Ich hab den Witz verstanden, aber ich weiß nicht, wie man das auf deutsch sagt. Kann den Witz nicht ins deutsche übersetzen, irgendwie. Schwierig. Oh, schade, es reicht nicht, um die Dinger zu one-shotten. Ich mach lieber den Waters auf für den Fall, dass die der normalen Angriff überleben. Kannst auch nicht einschätzen, wie viel HP die insgesamt haben. Er sollte den one-shotten. Oh, der überlebt das, was? Fuck. Ich werde jetzt aber hier nicht noch einen E-Angriff machen, sondern ich teste mal, ob er ihn one-shotten könnte. Okay, er hätte die gewonnen. Schottet das wissen wir für das nächste Mal. Jetzt 130 Erfahrung bekommen dafür. Sehr nice. Ups, dann da oben ist halt komplett sinnlos und das war der falsche Weg, verdammt. einfach sehr gut durch den Skin gekommen wenn ihr hier schon mal ein bisschen strats üben während wir ähm, hier lang laufen unten war es unten? ja es war unten geht es dann oben lang richtig oh nein das war falsch es geht nicht oben lang verdammt ich habe mich im wald verlaufen <lacht> jetzt müssen wir nach oben oh mein gott im sind wir hier noch hochgekommen ey wäre nervig gewesen wenn nicht hä? Okay, es war doch oh mein Gott oh mein fucking gott mein Kurzzeitgedächtnis steckt hier wieder zu <lacht> Oben, um, unten, und dann oben, und dann unten Was? Oben, unten, unten so, perfekt, und jetzt gehen wir Nach hinten, wir sind eben nach vorne gegangen, jetzt gehen wir hier nach hinten Und hier geht's, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Aus dem sind irgendwo reingelaufen. <lacht> Unlucky. Jetzt also wissen wir wenigstens, wo es weitergeht. So. Unten. dann noch mal unten. jetzt unten links jetzt Hände von Kontrolle wenn ich wieder irgendwo reinlaufen aber wir sind eben einfach wieder zurückgelaufen glaube ich das war das mal bekommen das ist nur ein den gleich mit normalen attacken oh mein gott was ist denn das für einer der ist ja richtig tanky an die warte mal wasser war schwach gegen wölfe ja gut es wird trotzdem stärker sein denke ich wir ja, hier die super attacke Upsiu, hau ihn um jawohl das hat ordentlich getroffen versuchen zu verwehren aber das ist ein mini boss ey. Alter, der macht halt echt hart schaden und ja, so will ich Leben, da brauchen wir keine wasserattacke mehr dann machen wir einfach nur auto attack bis er tot ist 600xp, oh mein Gott, das war echt ein starker wie es aussieht, der hat echt viele xp gegeben Wer ist ein good boy? Ich bin's Okay, und die hat jetzt den Eisspiegel gelernt, eine neue Fähigkeit Er, der, der Nico. Nico ist ein Er Ups, und ist die Truhe, die wir nicht haben Oh, wir haben einen Gem dafür, davon bekommen Ups, das wollte ich nicht machen. So, wir sollten mal hier die Gems updaten. Ähm. Ah, weniger Verteilung dafür, mehr Tempo. Ich glaube, den geben wir lieber im anderes. Kriegt Wolf-Gem. Oh mein Gott, ich wieder die falschen Tasten. Ich glaube, der kriegt den Speed-Ding, weil der kann heilen, das heißt, ich kann da früher heilen. Der kriegt die Magie, weil er magische Angriffe macht. Was ist der Tank? Ähm ich glaube, er kriegt trotzdem den hier. Das sieht ziemlich stark aus. Ich genau, ich kann jetzt wahrscheinlich immer als erstes angreifen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir Viola als erstes angreifen lassen. Und hier lang gehen? Nope. Hier oben geht's lang. Was ist da passiert? Ich gerade quasi in der Luft fest. <lacht> Unlucky. Oh, die sind schon angekommen. dem Momo. Jacqueline, warum bist du nicht mit uns? Sind unsere Lieder nicht gut genug, nicht hell genug? Wir brauchen dich. Hey Kumpel, klingt äh, kommt mir bekannt vor. Ja, los, rede mit ihr. Ich? Ja, viel lebt tief in den Wald. Äh, wenn du ihr hilfst, hilfst du vielleicht uns. Ich glaube nicht, dass ich es kann. <lacht> Die schubsen nicht <wir> einfach. <lacht> ähm, äh, hi. Hallo. Äh, ich hab dich außerdem belauscht. Wollen wir zusammen spielen? Äh, okay. Kennst du unseren Song? Ähm, ich komme nicht von hier. Es ist auf den Altar eingraviert. Äh, ne, warte mal. Es ist in Jacquelines IK Altar eingraviert unser gott des himmels wir nennen das das lied der reise ich weiß auch nicht mehr genau, was prelude bedeutet ähm, Moment ach Auftakt, okay. Vorspiel, Okay, Vorspiel der Reise ist ein guter Name dafür. Kurz gegoogelt, wie man das am besten auf Deutsch übersetzt. Ich habe es sehr oft gespielt, aber Jacqueline weigert sich zu kommen. Mit den ganzen Monstern um uns herum wollte ich helfen. Wollen wir es versuchen? Ich, das kann nicht schaden, denke ich. Oh mein, Gott, jetzt <lacht> oh mein Gott, ich fängt das wieder an. Oh mein Gott, ich habe nicht erkannt, was für eine Taste das ist. B-Taste. Oh, ich drücke, A, Mann. Jawohl, jetzt haben wir es. Man hat die Lieder, die man lernt, empfiehlt in dem Buch später, das heißt, man kann die... Sich unten anzeigen lassen, ohne dass sie wegschwimmen, also ohne dass sie ausgeblendet werden. Der Takterweise. Das Vorspielerweise. Oh, wie hast du das getan? Ah. Oh, das ist das nicht das süßeste Ding ever? Aha, wir haben es geschafft. Weißt du, ich denke nicht, dass Götter so klein sein sollten. Aber warum? Warum hat unser Gott einen Mensch ausgewählt? Warum du? Äh, was hast äh, du... Wofür bist du überhaupt hergekommen? Und warum ist sie so klein? <lacht> Entspann dich, es passiert? Halt! What the fuck? Ähm, ihr kommt in unseren heiligen Boden und zerstört unser Altar? Reisende, ihr seid hiermit festgenommen. Warte, warte, ich habe euren Gott beschworen. Jacqueline, du? Du wartest mich zu verarschen? Unser Gott ist niemals so, so klein? Wachen! Nimm sie gefangen! <lacht> das pisst, ey. Äh, was zum Fick ist dieser Platz? Es sind auf jeden Fall sehr viele Vögel. <lacht> Wir wurden eingefangen, das ist so lustig. Ähm, ihr seid verdächtigt, viele äh, Crimes begangen zu haben. Und jetzt steht ihr im Gericht der Reime gibt eure Schuld zu und weigert euch nicht. Äh, keine Ahnung wie ich das sagen soll, fährt fort, aber wie ich das übersetzen soll. Äh, wir haben gesehen, wie ihr unseren heiligen Altar zerstört habt. Pff, das Gericht der Reime? Iko, Ruhe! Ähm... How do you pledge? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen kann, das ist so ein amerikanisches Gerichtding. Die wollen halt wissen, ob wir äh, uns selbst entschuldigt ausgehen, ob wir gestehen oder widersprechen. Ähm, entschuldigt? Hm. Okay, ich kenne das Wort nicht Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Ich sag mal, hm. Interessantes Statement von dir. Ähm. Wir sollten einen entscheidenden Zeugen aufrufen. Und wer ist dieser Zeuge? Kein anderer als ich. <lacht> ähm, Meister Edessa, ich glaube, der Richter darf nicht der Zeuge sein. Dada, hast du recht. Wir werden einen anderen, wir werden einen anderen Schnabel fragen. Momo, folge mein, äh, mein Befehl und flieg zum Stand. Ja Sir, sorry Sir. Erzähl uns nur, was du gesehen hast und äh schuldige diese Verdächtigen, äh diese Kriminellen. Hahaha, oh. <lacht> eine miauha <lacht> Ähm, Das Mädchen ist mir gekommen und hat gefragt, und hat nicht gefragt, ob sie unser Lied lernen kann. Ähm. Ah, da rein, deswegen kann ich das nicht wirklich auf solche übersetzen. Our Tal Broke von Billowing Smoke or Patron Awoke. But we were spawned. It just. äh, what came was just a little bird. Das war nicht. Das war nicht so schlecht. Das ist ridiculous. Schwer auf deine das ist was du gesehen hast. Ja, Sir, es tut mir leid. Hm. Wenn der Gott. Äh, das ist wer unseren Gott ausgewählt hat. So, she lagged our Polish Pros. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Wahrscheinlich, weil das keiner von deren Art ist. Hey. Äh, ein. Ah, das ist dieser. Ah, der reimt wieder, man. Happy is they are not, but still a hero has been brought. Now is your role to battle the monsters from the black holes. Oh, oh actually I met... Ja, ich habe das wahrscheinlich ausgelöst. Einfach ein bisschen Kacke zu äh, mischen. Du, du... Du Vernichter. Ach, keine Ahnung, Mann. Egal. Der rein wieder. Hm, du weißt. Hm, weißt du, das war ein cooler Reim. <lacht> er ist außer Atem. Er hat sich entschieden. Wir sind also freigesprochen worden. Er hat auch so ein Lachen. Die lachen sie alles tot. <lacht> war, warum sind die am Lachen? Wie kann man so glücklich sein? Edessa, hör auf mit diesem Wahnsinn. Diese Leute sind keine Vernichter. Ich bin mir sicher. Momo, du wagst es. Äh, noch zu during this affair. Achso, du wagst es nicht so rein mit diesem Gericht. ob sie dir an. Sehen die für dich böse aus? Hm. Denke nicht. Ihnen zwar kein Haar fehlen, aber sie wurden ausgewählt von unserer Jacqueline. Ich, ich möchte mit ihnen gehen. Ich werde beweisen, dass sie Helder, Helden sind, in meinen eigenen Augen. Er ja, bezeugen, nicht beweisen. Hm, sehr gut. Ähm. Ich Hätte niemals gedacht, dass Momus ist, der mir widerspricht. Ich... Es tut mir nicht leid. Danke. Du hast unseren Arsch gerettet. Du warst ein wenig glücklich für den Vernichter des Todes. <lacht> Hä? Bin ich nicht? Ich bin kein Hate. Äh, Nee, ich bin kein Vernichter. Ich bin aber auch kein Hate. Einfach nur ein Mädchen, das nach Hause möchte. Nach Hause. Wir sollten schnell losgehen dann. Ich meine, wenn es okay ist für euch, dass ich mitkomme. Natürlich. Du bist mehr jetzt willkommen. Yay! Yeah, yeah, yeah, eine volle Party. Herzlich willkommen an Bord. <lacht> Danke, Violinenmädchen. Damit haben wir jetzt auch den fünften Mitglied unserer Party. Also eine volle Party hier in 4N Ich Weiß gerade nicht, ob es gerade gespeichert hat, aber ich denke schon. Als nicht, spielen wir einmal Reiselied. Oh, ich drücke jedes mal die falsche Taste, man. <lacht> ah. Weil danach wird immer gespeichert. Äh, okay, wir müssen jetzt mal der dagegen abhauen. Okay, dann hauen wir der dagegen ab, damit wir speichern können und dann. Äh, war es das ja auch heute? Für heute war leider nur ein kurzer Stream, eine Stunde 20 noch den Ausweg finden. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Stream oder bei der nächsten Folge für die Leute auf YouTube ähm, die Gegend hier nochmal erkunden, also das Dorf nochmal erkunden alles durchlesen und es hat gespeichert. Perfekt. Also ich bedanke mich bei für euch fürs Reinschauen, sehr nett von euch. Ich werde das jetzt nicht lesen, weil... Oh, tut mir sehr leid, äh, denkst Chris. <lacht> Aber hey, ich bin müde, ich muss morgen wieder früh aufstehen, also sorry. Wir werden das jetzt hier nicht lesen, weil das wird nächstes Mal beim Laden wieder aufsaugen der Text. Also keine Sorge, ihr verpasst den Text nicht. Ich mich auf jeden Fall für euch was zuschauen. Gucken wir mal ganz kurz, wie wir raiden können. Wenn auf Twitch live ist, ob noch jemand am Start ist. Bestimmt irgendjemand am Start, da ist immer jemand am Start. Ich meine, ich folge gefühlt die Hälfte von ganz Twitch. <lacht> oh ja. Yeah. Okay, wir haben ein paar zur Auswahl. Wir könnten... Den Eddie Raiden, der spielt gerade Link to the Past, ähm, macht weiter Any% Reruns. Können den Shiva Haze Raiden, der spielt gerade Starcraft 2 auch ein sehr cooles Spiel. Oder der Tolle Eagle, der steht auch noch im Angebot mit Mafia. Wollt ihr einen bestimmten von denen haben, Leute? Also wollt ihr den Tolle Eagle, Shiva Haze oder Eddie, also Excuse, raiden? Habt ihr da einen? den ihr bevorzugen würdet. Ja, nein, vielleicht, vielleicht doch nicht. Okay, tatsächlich ist es auch mein die Person, die ich bevorzuge, den guten Manu. Und <lacht> dann wird Manu den Raid bekommen. Also wie gesagt, vielen vielen Dank fürs Einschalten. Ich liebe euch. Ich, weiß nicht, wie, ich hoffe das Spiel gefällt euch, ich finde das Spiel nice. Ich habe auch vor das Spiel zu Speedrun, wenn ich erstmal casual durch bin. Ähm, und ja, ansonsten... Ich werde immer ganz kurz den Rape, bevor ich hier quatsche. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne in den Discord von mir rein und ein Follow da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen Nachmittag oder morgen Abend wieder. Ich kann noch nicht ganz einschätzen, wann ich wirklich ready bin morgen, also... Irgendwann spätestens morgen um 8 Uhr werde werd ich loslegen. Und yo, Octai, Alter, was machst du denn hier? <lacht> mein größter Fan. Na, was geht? <lacht> ich schreibe ja gleich auf Instagram, ich bin gerade hier am beenden, ich falle hier gerade die Leute weg. Du kannst gerne hier bei meinen Kollegen zukommen, das ist wie StarCraft2, das ist ein cooler Typ. Ich Haus rein, schau Leute, bis, nächstes, bis zum nächsten Mal, also morgen, man sieht sich.